Hallo, in diesem Video werde ich euch erklären, wie man einen solchen Fehler be beheben kann. VMware Workstation und Device Credential Guard sind nicht kompatibel. VMware Workstation kann nach dem Deaktivieren von Device Cred äh, Credential Guard ausgeführt werden, wenn eine virtuelle VMware-Maschine gestartet wird. Nach dem nächsten Update des Windows 10 betriebssystems wurde VMware nicht mehr gestartet, so dass der folgende Fehler an gezeigt wurde. Fireware Workstation und Device Credential Guard sind nicht kompatibel. Dies war auf Änderungen in der Kontosicherheit zurückzuführen. Weiter im Video werden wir das Problem im Detail untersuchen und wie man es löst. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es.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 Konterschutz. Damit die virtuelle Maschine erneut gestartet werden kann, müssen Sie diesen Schutz deaktivieren. Wie behebt man den Fehler? Um den Schutz zu deaktivieren, müssen Sie den lokalen Gruppenrichtlinie Editor öffnen. Drücken Sie dazu die Tastenkombination Win+R R und geben Sie im Fenster ausführen den folgenden Befehl ein. Im sich öffnenden Editorfenster suchen wir nach dem Abschnitt Computerkonfiguration administrative Vorlagen System. In diesem Abschnitt suchen wir nach dem Ordner Device Guard. Der Ordner enthält zwei Elemente. Öffnen Sie Virtualisierungsbasiertes Sicherheits Tool aktivieren. In dem sich öffnenden Fenster befinden sich links drei Elemente. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen deaktiviert und klicken Sie auf OK. Die Arbeit mit dem Editor ist abgeschlossen. Der nächste Schritt ist das Deaktivieren der Komponenten. Öffnen Sie die Systemsteuerung, Programme und Funktionen. Schalten Sie die Windows-Funktionen ein oder aus. Hier suchen wir nach Hyper-V. Wenn eine Markierung vor ihm gesetzt ist, entfernen Sie sie und klicken Sie auf OK. Wir starten den Computer äh, noch nicht neu. Vor dem Neustart müssen wir einige weitere Befehle in Befehlszeile eingeben. Wir starten die Befehlszeile als Administrator, schreiben dazu CMD in die Suchleiste, klicken mit der rechten Maustaste und starten als Administrator. Wir geben die folgenden Befehle ein. Starten Sie nach Eingabe der Befehle den Computer neu und starten Sie die virtuelle Maschine. Nach den vorgenommenen Änderungen sollte es starten und es wird kein Fehler auftreten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, deaktivieren Sie das virtualisierungsbasierte sicherungs -Tool und äh, Credential Guard in Windows Defender. Öffnen Sie den registrierungs klicken Sie dazu auf WinPlus R und schreiben Sie im Ausführungsfenster RGD. Deaktivieren Sie zunächst die, die virtualisierungsbasierte Sicherheit. Gehen Sie dazu zum Abschnitt HLocal Machine System Current Control Set Control Device Card. Hier erstellen wir einen neuen Parameter mit dem Namen Enable Virtualisi Virtualization Based Security und weisen Sie ihn dem Wert 0 zu. So deaktivieren Sie Credential Guard in Windows Defender. Öffnen Sie den folgenden Registrierungsschlüssel HK Local Machine System, Current Control, Set Control, LSA. Und hier erstellen wir einen neuen DWord-Parameter mit dem Namen Feedername LsaCFG Flex. Um diese Komponenten zu deaktivieren, setzen Sie auf Null. Danach starten wir den Computer neu und überprüfen die Funktion des Programms. Jetzt äh, wissen Sie, wie Sie einen Fehler beheben können, wenn VMware, Workstation und Device Digital Guard nicht kompatibel sind. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen hoch und Tschüss.